Hey Leute, was gedacht? Heute zu einem neuen Video. Ich hab das Ding schon zweimal aufgenommen. Weil er gesagt hat, okay Leute, was ist passiert eigentlich, wenn ich diese Taste drücke? Also er hat ich gedacht, ja, immer einmal ja, auf Wänden. Und, und dann haben wir umsonst ein scheiß Horrorgame gespielt. Jetzt muss ich das nochmal spielen. Cool. Der hat so Schiss und wir spielen das jetzt mal. Du drückst gar nichts. Ich, nicht. ich heiße Lukas. Übrigens, ja, er heißt Lukas. Also. Wir spielen das Game. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr das letzte Video von mir habt Also ich falle jetzt hier rein. Let's go! Ich werde das nie mehr in mein Leben schaffen. Ach, digga, ich will speedrun digga, was ist das. Kann man das eigentlich speedrun Also was passiert, wenn ich auf die, auf die Wand drauflaufe? Okay, das ist das langsamste. Ich habe so ein Spiel gemacht, da war bei der Wand, da war es schneller. Ich habe mich erschrocken. Ja, sie ist so erschrocken, aber. Das letzte Level war was anderes. Das okay. letzte Level war was ganz Wachler. anderes, Digga. Moment, ich bin nicht. Na 3, 2, 1, 1. Ja, es ja, ist irgendwas, dass ich jetzt das Passwort kenne, aber ja, ich hab schon mal ein Spiel geholt. Also, also Fernseher. Ja, und wie hast du gezeigt, dass das äh, Passwort hinbekommen? So. Guck mal, siehst du diese Punkte, was? Ja. Die muss man zählen. Hey und, äh, ich, weiß, ich hab äh, das Level schneller als... Mhm. ...hinbekommen. Hm, ja, ich weiß. Ja. Oh, hallo, what's up? Okay, komm ich da durch? Hm, na, also na. Hätte ich nicht die Codes gefunden, äh, gewusst... gewusst ich mach's, ich mach's aber so, ich mach's halt so, so... Ey, mach's einfach schnell! Mach einfach schnell, das kommt. Der ist sowieso langsam. Du hast doch dreimal verkackt, sein, ...sind wir ehrlich, doch. Ey, mach, mach doch schnell, jetzt kommt! Das ist sowieso langsam. Ja, so langsam ist er aber auch nicht wieder. Den Code kann ich nicht so schnell eingeben. Dann kommt es mal in mein Café. Okay, und jetzt ist er da. Okay, das ist perfekt. So kann ich den Code sogar eingeben. oder? Was ja, ist jetzt. 6 5 5 2 Oh. 6 5 3 2 Hello, guys! Ja, ich habe den. ein Jetzt hier durch. Was willst du eigentlich, wenn ich ihn herbringe? Das? Ey, kann ich kann das nicht mehr machen. ich kann ihn nicht, nicht mehr gucken Der kann sogar kommen, der kann sogar kommen. Okay, jetzt habe ich es anders gemacht. Und jetzt kann ich wieder zurück. Ganz chill. Und jetzt kommt der schwierige Part. Ich werde mich jetzt dreimal Mal Jumpscare oder so also wieder, weil ich es schnell machen will. Er wurde 50 Mal Jumpscared. Reingehts. Also. Das nur spielen. ohne Flashlight, ohne Licht. Oh mein Gott, ohne Licht. Das ist ohne Licht. Okay, ja. Die sind halt... Die sind halt... Wie eben. Okay, weißt du was? Woohoo, let's go. Wa warum kommst du nicht her? Ja, da kannst du durch. Ach, Scheiße, ich wollte dieses Jumpscan, Digga. Du hast schon gesehen, wie ich so gedrückt habe. Okay, komm jetzt. Wenn ich jetzt gejumpscapt werde, dann ist es egal, komm. Alter, einmal rein, einmal rein, Bart. Adrenalin, hier, rein da. Final Sequence. Ich habe Eier. Denn ich springe den Typen jetzt hierher. Und zwar so. Aber der muss sich halt doch hierhin drehen, Digga. Was ist eigentlich falsch bei dir? Jetzt ist eben nicht. <lacht> ich hab's gesagt, dass es ist eben nicht. Ich dachte, ich, ich bekomme die das muss ich herkommen. Ja, genau, genau. Oh, beide! Oh mein Gott, einfach beide! Ja, was für ein... Wow, ey, wer bist du? Ey, nicht so sexuell, sein, Digga. <lacht> was für für perverse Ja, komm mal her. Alle, ja. Alle, ja. Alle. Was passiert eigentlich, wenn ich... Oui. Sweet, sweet. Aua, oh, wer wow, bist du, ey? Nicht sexuell ganz. Ja, ja, der kommt gar nicht, ne? gar Hallo, Ey, du, du, du, guckst in die falsche Richtung, hallo. Ich bin hier. Genau, genau so funktioniert das. Genau so funktioniert das. Kannst du jetzt kommen? Kann ich dich hier herbringen? Hast du, du Bock auf mich? Bist du sexuell belästigt? No. Ich will die anderen hierher bringen. Ich, oh, ich weiß nicht, was die letzten machen, deswegen habe ich Angst vor dem. Ja, komm mal her, komm mal her, komm her, mein Lieber. Oh, was denn süße, was denn süße, komm her, komm her. Was denn süße. Oh, was denn süße hier, komm her. Ja, ja, ja. Deine Mutter habe ich auch nicht weggeklickt. Ey, ey, ey. Was machst du mit dir, Digga? Digga, was? Seid aber ganz schwule hier. Seit ich spiele, keine Ahnung, seitdem Oh ja, mit deiner Hand sieht auch sehr gesund aus. Wie? Digga, er hat es so gemacht. Also seine Hand sah sehr gesund aus. Kann er jetzt kommt. Ja, er kommt nicht. Digga, was ist eigentlich hier? <lacht> weißt du was, ich spiele das jetzt so langsam wie es geht. Wisst ihr, wisst ihr jetzt alle kommen? Junge, hallo, nicht in den Nacken lecken. Das geht nicht. Hallo, hier, hallo. Seid ihr sexistische Mode? <lacht> <lacht> <lacht> Junge, <toll. lacht> Also, guys Was ist das? Wo ist Kommt der? Kommt der? Kommen die? Kommen die alle? Kommen die alle? Kommst du? Uh. Hey, warte, der macht nichts, oder? Macht der was? Der macht nichts. Ihr macht auch alle einen Dreier hier. Was ist denn, was ist denn mit euch los hier? <lacht> Eins, zwei, drei, vier, alle gehen, jetzt machst du, er Ja, ja, kommt alle mal her. Wir machen hier eine kleine Party. hier. Ja, geh, geh schön zu deinem Freund hier hin. Der schreckt uns schon die Arme raus. Ja, ja, alle so, alle so. Die sind ja wirklich alle in der gleichen Pose. Guck dir die mal an, Junge. Was seid ihr für kleine? <lacht> Junge, was macht ihr da? Weißt du was? mich nicht. mich nicht. Tschüss. War schon eine schöne Zeit mit euch. würde euch nie wieder sehen. Komm, komm, ein bisschen her. Ich bin hier. Okay, Bisschen. Oh, okay, wir gehen, wir gehen. mal. Wir gehen. <lacht> <lacht> okay, du wirst jetzt gestorben. Du jetzt gestorben müssen. <lacht> ja, das war's. Du hast keine Taste irgendwie mit Magie geputzt, oder? Also das wird. mir jetzt machen. Mache. Mache. Also Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch und ein Abo da. Okay. Also das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch. Und mal, oder, ja, weiß ich mal schon gesagt. Ähm, Guckt mir meine anderen Videos noch. Ähm, ja. Ciao.